immer Fortschritt. Ich, ich bin beeindruckt von mir selbst gerade. Ganz ehrlich, ich bin gerade richtig beeindruckt von mir, weil ich mache endlich Fortschritt. Ah, ich komme ohne Shotgun gar nicht. Okay. Yeah, ich hab richtig nice ähm, ja, ich komme gar nicht zum Ende ohne Shotgun. Das ist sehr erfrischend, dass mir das Spiel diese Shotgun tatsächlich nach Ich bin... Ich glaube, das Spiel ist gar nicht so arschlochig. Ich bin einfach nur angepisst, immer noch wegen dieser Einwacht. Dass ich das komplette Spiel wegen dem Grenade Launcher nochmal spielen muss. Das verkrafte ich. Ich glaube, das ist mein Problem, das ich habe. Diese eine Granaten... Äh, dieser eine Grenade Launcher, der mich so gepisst hat. Und der immer noch bei Claire ist. Obwohl ich den gerne auf Chris hätte. Aber ich habe es verkackt natürlich. Weil wieso auch nicht? Ah. Ich fände okay, wenn die Charaktere von Anfang an keine Waffen teilen würden. Aber dieses Shared Inventory ist so komisch. Äh, ja, Shotgun Shells kann ich eigentlich mitnehmen. Naja, sorry, die wollte ich ablegen. Äh, uh, ja. helle Bade brauche ich so oder so, Shotgun Shells kann ich eigentlich mitnehmen, hab ich, ich habe mehr als 14 Stück, oder? Nicht mehr als 14 Stück. Let's go. Ich glaube, da ist noch ein Platz frei. Ich glaube, ein oder zwei Slots sollte ich noch frei haben. Ja, noch zwei. Aber ich glaube, momentan spiele ich es gut genug so, dass wir ähm, die ersten Spielstände nicht mehr brauchen. Vor allem sind die ersten Spielstände eh sehr schnell replizierbar, auch wenn ich keine Lust drauf habe, ehrlich gesagt. Aber es ist möglich. Ich mache mich schon mal weg, weil ich weiß nicht, ob es eine Cutscene gibt. Wahrscheinlich gibt es eine Cutscene. Lass mich überraschen. Okay. Es gibt eine Cutscene. Okay, ich wusste es doch. So. To the Frozen Lands. Ich habe eine Trophäe. Ich guck mal kurz was. Hold on, Claire. Awesome. Richtig action -Brieger. Aber es sieht gut aus. Ich glaube, ich bin laut das letztes Mal, was schon mal ein Vorteil ist. Okay, ich bin nicht laut das letzte mal <lacht> scheiße äh, ja ich mag. ich glaube ich muss mich selbst einfach wieder ich habe ein filter für meine verstärkung hier audio -Verstärkung. so Also vom Moment da läuft Skyrim, aber es sieht nicht so aus, es wird Skyrim laufen zum Glück. Bin ich froh, dass Resi nicht Skyrim, das ist schon. Wobei das Spiel ist ja viel älter. Von Okay, wie sieht die Map hier aus? Ah, wo bin ich, wo bin ich? Ich bin ganz da. Okay, wenn ich so spawne, ist hier normalerweise was. Und nicht. Hä, okay, ich check grad. Warte mal, sieht die hier zu? Ah, okay, okay. Es gibt einen normalen Aufzug, den man nicht speziell bauen kann und einen Aufzug, den man speziell baut, weil es ein Notfall ist. Das macht Sinn. Würde ich auch immer so... Oh, wieso ist das da ein Tentakel? Ich habe keine Lust... Ach, come on. Ich komme da ernsthaft nicht dran vorbei. Ich komme da nicht dran vorbei. Was muss ich denn da wieder machen? Ich muss wahrscheinlich nicht die Tentakel hauen. Ich habe gerade im Guide gelesen, dafür braucht ihr die Helle Barde. Ich habe mich jetzt gerade gewundert, weil wir die Helle Barde, Deshalb wirklich sterben durch Waffen eigentlich. Ah, jetzt. Er hat nur viel mehr gefressen als der andere. Vielleicht habe ich den anderen gekrittet oder so. Äh, ja, ich habe gerade gelesen, äh, Helle Barde und auf jeden Fall, ich war gerade sehr confused, weil ich eigentlich dachte, wir haben die Helle Barde eingesetzt, aber anscheinend nicht. Ich muss kurz, sorry, den ein wenig schwächer machen, weil ich glaube, jetzt übersteuere ich den irgendwann. Vielleicht eine 7 oder so. So. Ja, das sieht schon mal besser aus als vorhin. Mit der 10 habe ich komplett... Ich habe eine 10,4 drin gehabt, weil ich irgendwas geklickt habe. Und da habe ich komplett übersteuert, wenn ich ein bisschen lauter geredet habe. Äh, ja, okay. Hellebarde. Irgendwas war unten wahrscheinlich mit hellebarde. Und das sind Zombies und diese hässlichen Viecher. Ich habe sie fast schon wieder vergessen. Leider nur fast. Da sind sie dann gleich wieder wahrscheinlich. Oder sie sind tot wegen dem Frost. Okay, ich bin am Safe Room vorbeigerannt, weil ich einen Fehler gemacht habe. Ja, da will mich auch gleich okay an. Wenn ich jetzt sterbe, mache ich alles noch. Ich sterbe wirklich hier. Nee, ich mach nur die Cutscene neu. Okay. Zum Glück. Ich bin gleich wieder da. Und ich nehme wieder auf. Ja, irgendwas muss ich da unten machen können. Ich habe die Headbox erwischt, um nach oben zu gehen. Ah, jetzt. Okay. Ich dachte schon, er geht wieder hoch. Ich laufe jetzt mal geradeaus. aus. Ich bin gerade echt am überlegen, ob ich nicht doch heilen will. Der Bar dahin. Speichern lohnt sich hier absolut noch nicht. So, mal gucken, was passiert. Ein Schrank geht auf mit einem Würfel. Ein... Briefbeschwerer. Ein Dokument. Alfreds Tagebuch. 30. Januar. Es gibt einen verschlossenen Raum am Flur in der Antarktis-Anlage. Ich weiß nicht, wo was dort versteckt ist, aber ich weiß jetzt, wie ich hier reinkomme. Ich kann die drei Edelsteine benutzen, von denen jeder in unserer Familie einen trägt, als Beweis seiner Abstammung von der Familie Ashford. Das einzige Problem ist dass ich keine Ahnung habe, wie ich an den Stein meines Vaters kommen soll. 17. Februar. Ich habe es endlich geschafft, in diesen verschlossenen Raum hineinzukommen. Ich hätte mir nie träumen lassen, dass Alexias und meine Geburt von so einem wahnsinnigen Geheimnis umgeben sein könnte. Ich hasse meinen Vater. Alexander, diesen Idioten. Offensichtlich wurden wir nur erschaffen, um das Versagen unseres Vaters zu kaschieren. Ich kann ihm nie wieder vertrauen. Ich muss mit meiner Schwester die Ehre der Familie Ashford retten. Ich brauche mich vor nichts zu fürchten, solange Alexia bei mir ist. 3. März. Alexia hat, diesen hat dieses Experiment, über das wir geredet haben, am Menschen durchgeführt. Unser nutzloser Vater muss jetzt sehr glücklich sein, denn nun kann er endlich einen sinnvollen Beitrag für die Familie Ashford leisten. Das einzige, worauf wir achten müssen, ist, dass unser Butler Harmon nichts von unseren Aktivitäten mitgekriegt. 22. April. Das Experiment ist vielgeschlagen. Unser Vater war ja schon immer nutzlos. Aber nun hat er sich in ein gefährliches, völlig unkontrollierbares Monster verwandelt. Wir haben ihn gefesselt und in eine unterirdische Zelle eingesperrt. Doch Alexia scheint eine Lösung des Problems sehr nahe zu sein. Entgegen all meinen Erwartungen will sie das Experiment nun an sich selbst durchführen. Okay, der Dude im Keller war tatsächlich der Vater und ich dachte, es wäre der Butler, aber anscheinend nicht. Außerdem glaubt sie, dass sie 15 Jahre im Tiefschlaf gehalten werden muss, um das Experiment erfolgreich abzuschließen. Dank dieses Idioten kann ich meine geliebte Alexia jetzt 15 Jahre lang nicht mehr sehen. Alexia geht nun schlafen und vertraut sich mir vollkommen an. Ich bin jetzt der Einzige, der Alexia beschützen kann. Also war das vor 15 Jahren. Sie haben eingeheftet. Alfreds Tagebuch. Kurz Nase nochmal putzen, sorry. Ich bin nur ein bisschen krank teilweise, das kommt... Uh, ja, komm, ich speichere mal, weil ich habe ja mehr als genug Farbbänder. Das müsste der letzte Slot hier sein. Ich habe da unten eine PS2 stehen. Und ich habe das Spiel an der Fantasy Basen tatsächlich gefunden. Und ich habe mir überlegt, ob ich es kaufen will, aber ich bin kein Fan davon. Eigentlich schon, eigentlich schon, aber... Ich weiß. Okay, ich habe gespeichert, das Ink Ribbon ist weg und jetzt wird gleich ein Zombie aufstehen. Links ist blau zum Heilen. Ich darf extra ein bisschen weiter rechts, vielleicht kann ich mich durchmogeln. Ich vermute mal nicht, aber ich werde nur einmal gebissen wahrscheinlich. Nein! Nein! Was ist das? Hä? Wie bekomme ich das? Ich sterbe. Ich bin richtig hart verletzt. Ich schaue jetzt nicht in der Guide noch direkt. Ab. Unten ist verschlossen. Ich habe die Helle. Ich musste in den Geheimraum. Musste ich in den Geheim... Kann sein, dass ich in den Geheimraum musste. ich kann ja sonst nirgends... Kann sein, dass ich in den Geheimraum musste. Ich schaue es trotzdem nach. Äh, ja. Äh, das habe ich gemacht. Briefbeschwerer. Fällt es sicher, dass der Granatwerfer im Inventar ist? Achso, ja gut, nur wegen, äh, nur wegen den, äh, Huntern. Ich bin immer noch leicht gedamaged, ich hätte mehr Heal-Items holen sollen. Ich bin gerade überlegen, ob ich nochmal resetten will, aber... Ja doch, komm, dieses... Ah, das ist, ja okay. Wie viele, äh, Trophäen habe ich jetzt eigentlich in Code Veronica? Ah, oben wäre bestimmt... 18, Okay. Ja, ich resette schnell, wir sehen uns gleich. Okay, wir machen es nochmal und jetzt kann ich das hier einfach ignorieren, weil ich weiß, dass das scheiße ist. So, tada. Ich bin halt einfach eine Stunde dran. Ich habe das Gefühl, ich habe nichts erreicht, weil Chris einfach Kreise rennen muss, um was zu erreichen. Dabei habe ich eigentlich schon recht viel gemacht heute. Ich spiele mehr mit Guide, damit es nämlich nicht sofort wieder ankackt. Ich weiß, weil sonst habe ich nach zwei Minuten schon keinen Bock mehr auf das Spiel teilweise. Das gehört leider zu einem meiner Schwächen in diesen Spielen. Ich mag die Story, ich will rausfinden, was passiert. Aber dieses ganze... Äh, ...Secret finden und so ist nicht meins. Teilweise. Teilweise schon. Ich werde zum Beispiel von hier aus jetzt mal rausprobieren. Das ist Eis. Kann ich da runter? Das ist eine Spinne. Wieso ist das eine große Spinne? Ich kann tatsächlich runter. Fuck war sie groß. Also. Okay, ich brauche einen Kransch. Okay, einfach mal so. Ich habe keine Spinnenphobie, aber das ist fucking eklig. Ich mag Spinnen nicht unbedingt. Ich bin kein Fan von Spinnen. Aber es geht für kleinere. Ja, und du bist jetzt gesehen, weil du nicht wieder rausläufst. Let's go. So billig. Jakob. Okay. Okay. Also kleine Spinnen gehen voll klar, aber es gibt dann natürlich diese fetten Dinge. Ich arbeite ja als Gärtner, ne? Uh, und da gibt es so diese fetten Dinger, die sich unter Steine verstecken. Und die sind nicht mal süß oder cool oder so. Das sind einfach so diese fetten, schwarzen, hässlichen Dinger. Und da habe ich Probleme mit. Die rennen auch so eklig. Da kriege ich dann echt halt manchmal ein bisschen Probleme mit. Weil die sind halt echt nicht nicht cool. Das ist ein Fahrspiel nichts auffälliges. Am Ende war noch mal eine Tür. Ich habe einfach Angst, dass ich schon wieder was verpasse jetzt. Wie immer mit diesem Spiel, weil ich das Gefühl habe, dass es sind auch wieder zwei Optionen, was muss ich jetzt wieder machen. Hier sind zwei Fahrstühle. Ich nehme einfach mal den hier. Ablassen nur zum Reinigen und Wasserwechsel erlaubt. Kann ich da runter? Ich muss zuerst das Wasser ablassen. Okay, ich brauche also dieses Rad. Damit ich an das Item im Tank komme, weil da hat was geblitzt. Ich habe gesehen, dass dein das ein Item war. Da muss ich die Kamera drehen? Das ist echt verwirrend. Ich sehe immer, ich zeige nach rechts und habe nach links. Guck mal, da unten. Und das sieht nach einem Schlüssel aus. Also ich muss diesen Schlüssel haben. Was ist hier? Löschen. Extinguisher ist einfach Lösch. Ah, ein Feuerlöschmittel. Das macht Sinn. Ich habe einen Feuerlöscher im Inventar. Äh, in der... Muss ich mein Feuerlösch... meinen Feuerlöscher-Film. Er war kein Inventar. Nö, und ich komme auch nicht rüber. Ich guck kurz, was diese Tür da oben ist. Wenn das nichts ist, ja, äh, wenn das nix ist, wo ich ein Inventar habe oder so, dann muss ich nochmal neu starten, dann kann ich gleich nochmal das End-Record drücken und nochmal neu anfangen. Yay. Yeah. Weil ich spare halt so, ich habe das Gefühl, ich bin tatsächlich schneller, wenn ich das Spiel lade, als wenn ich es einfach, äh, wenn ich zurückrenne. Und meine Spielzeit kommt besser weg. Nochmal 5 Minuten besser. 10 Minuten hin und zurück. Okay, das Ding lebt wieder. Jetzt macht man eins. Also habe ich jetzt immer die Gefahr, dass hier ein Hunter auftaucht. Stimmt, das war ein Fahr Nein, warte mal, da war gar nichts. Wo komme ich hin? Hey, wo bin ich? Ich will da nach hinten. Da ist so viel Wasser, so wie so es klingt. Ich will da nach hinten eigentlich. Da war ja, Danger High Voltage. Ich habe nicht das Gefühl, dass hier ein Safe Room ist. Ich glaube, ich muss resetten. Ich lag falsch. Zulüge, glaube ich, falsch. Äh, ja, Mun, Mun, Mun, Mun, Mun, Mun, Mun. Ja, bitte, unbedingt. 41. Oh, ich lag so falsch zum Glück. Ich nehme Ink Ribbons mit. Ich weiß auch nicht mal, für was ich den Briefbeschwerer brauche. Aber irgendwann werde ich brauchen... Und da bin ich froh, dass ich den hab. Ja, bitte. Nein. Ich hab ein Problem. Ich darf nicht drei Waffen dabei haben. Platz. Ich darf nicht drei Waffen mit Munition dabei haben. Das ist ein Riesenfehler. Ich brauche eigentlich basically sechs Slots. Deswegen. Okay, das sind zwei. Die kombiniere ich kurz. So. Deswegen brauchen die eigentlich zwei Slots, weil sie ja eigentlich Waffe plus Munition ist. Und die anderen brauchen ja auch zwei Slots. Eigentlich. Aber halt nicht so ganz. Weil, ja. You know, wenn sie leer sind. Dann habe ich halt nur noch eine Waffe dabei. Leben sieht ganz okay aus eigentlich. Ich rüste die nochmal aus. Und jetzt kann ich nochmal hochgehen. Den Feuerlöscher füllen und das Feuer löschen. Und oben, unten. Oben. Oben. Ah ja, oben. Nein, hier unten. Oben. Doch. So halb oben. Ich gehe ja hoch in den. Das ist nicht nein, nein, nein, das ist ein gift -Hoop. Das ist ein Gift-Typ, das ist ein Gift-Typ. Lauf. Den voll reingerannt. Und vielleicht nicht Die Stars gehören zu RPD, okay. Das wusste ich tatsächlich. Ich dachte, das ist eine unabhängige Organisation. Aber der hat gerade beide Logos hinten auf seiner... Was da? Warte. Teil nur zwei Status mit der Ausrüstung. Die Droh... Okay. Also, ich kann hier rein. Ich will eigentlich da nach hinten. Ich hoffe, das ist die richtige Entscheidung. Und wenn ich jetzt meinen Feuerlöscher benutze, Feuerlacher, muss ich darunter. Das ist eine sehr interessante Sache, weil der Feuerlöscher ist so ein kleines Detail und ich dachte die ganze Zeit, ja, den kann ich jetzt ja äh, eigentlich auch zurücklassen. Ich habe ihn nur der halber mitgenommen und jetzt wird es, wirst du doch noch dafür belohnt, dass du den mitgenommen hast. Anscheinend. Weil du jetzt noch da nach da hinten kommst. Der sprengstoff ist nie explodiert. Uh. Ein garantierter Crit war ah, die Magnum. Meinte ich. Normalerweise ist es ein garantierter Crit. Dafür hat sie nur 6 Schuss. Okay. Check den wärmeempfindlichen Sprengstoff nicht. Muss Ich Ich kann, Ich kann? konnte nicht. Ich habe letztes Mal drauf geschossen, doch. Hat nichts gebracht. Okay, lass mich mal nachdenken. Eigentlich ist die Pistole voll Schrott. Wieso nehme ich die mal mit? Ich gehe jetzt wieder runter in den Safe Room. Speichere nicht. Ich will nur mein Inventar aufstocken. Das killt mich. Das ist ein anderes Level von Schwierigkeit. Ich weiß gerade, äh, Dark Souls ist gerade momentan voll im Hype, aber äh, ich, ich habe alle Teile hier. Ich habe sie mir mal gekauft. weiß nicht, ob ich mir Dark Souls geben will. Weil das Spiel ist so eine andere ah, Es ist auch schwer, aber es ist eine andere Stufe von schwer. Oh, diese Map ist so groß. Was ist hier hinten eigentlich? Nein, es sind so, Ich bin natürlich voll reingelaufen, ich Idiot. Ähm, ja. Dark Souls ist so ein anderes Niveau von schwer. Es ist nicht schwer im Sinne von Rätsel, aber schwer im Sinne von Game Stil. Und.. Es gibt Spiele, das sind Rätsel cool. Ist ja schon wieder leer? Euer Löscher ist weg. Komplett weg jetzt. Okay. Äh, ja, also eben, ich, ich weiß nicht, ob ich Dark Souls jemals spielen werde. Ich hab's, aber ich Ich hab mich einmal dran getraut, hab voll verkackt und zweitens habe ich nicht mehr angefasst. Highlightings. Was habe ich erreicht? Doch, eigentlich, ich, ich speichere kurz, komm. Einfach, wenn etwas passiert, weil ich keinen Bock habe auf Backtracking jetzt. Ja, weil ich laufe jetzt weiter. Ich hätte eigentlich zuerst backtracken müssen, aber ich wollte halt sicher gehen, wenn da noch was kommt. Ja, doch, genau, den will ich überschreiben. Weiß, da ist ein fucking Hunter wieder. Noch nicht da. Ich hab Ingrid mitgenommen. Ich Idiot. Will ich die Shotgun dabei haben? Ich will die Shotgun nicht dabei haben. Ah, eigentlich schon. Ich habe jetzt auch wieder Platz. <lacht> nee, ich belasse es mal dabei. Ich nehme die Shotgun nicht mit. Wenn ich merke, dass ich sie dabei haben will, dann nehme ich sie noch mit. Ich finde äh, Inventarmanagement ist sehr schwer mit diesem Spiel meistens. Ja, nein. Ich lasse das mal. Wahrscheinlich muss ich da eh nach hinten irgendwann. Dann räume ich da die Zombies noch weg. Ich lasse es jetzt mal. Gift hier hier Gegengift? Habe ich Gegengift? Hier gibt es ein Kinderkarussell anscheinend. Ein kann ich ins Wasser? Ja, kann ich. Wieso kann ich ins Wasser? Okay, Sound ist gerade wieder Laggen. Ich weiß nicht, ob Shareplay wirklich die beste Option Ich werde wahrscheinlich Damage kriegen. Ich gucke mal, was ne, im nächsten Raum ist. Weil das Gift wird mich eh bald töten, wahrscheinlich. Hm, ich weiß nicht, ob ich blaue Mets habe. Okay. Okay, Brust auf Finger. Komisch. Taktikmesser. Okay. Ich hab kein Schlüssel. Ich weiß, wo ich den Schlüssel habe. Guck kurz unter der Treppe noch nach. Ich weiß nicht, ob das Messer nötig ist, ehrlich gesagt. Es ist Claire. Oh mein Gott, ich, ich sterbe noch wegen Gift, weißt du, Aber ah, mal ja. Okay, wir haben noch gespeichert. Ich kann jederzeit resetten, weil ich bin immer noch vergiftet mit Chris. Der ja, nicht damit gerechnet, dass Claire jetzt unter der Treppe klebt. Claire. Chris! Ich habe dich so sehr Ich weiß. Aber wir müssen hier raus Nicht noch. Wir müssen Steve finden. Wer ist Steve? Er ist ein Junge, der mit mir von dieser Isle erlacht hat. Aber dann hat ein Monster uns attackiert und wir sind separiert. Also bedeutet das, Steve noch irgendwo in dieser Basis? Ich bin sicher sure davon. Ich habe anscheinend teilweise okay. übersprungen. Der Claire wird so nach fünf Schritten ich erst denke, gefunden. Ja, ich auch. Fuck, was mache ich? Ich, ich resette kurz. Ich, ich, mach kurz. Ich komme gleich wieder.